Ich bin Klaus Eichhorn. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Synergy. Und ich möchte Ihnen heute die Ergebnisse einer Befragung vorstellen, die wir gemacht haben. Wir, die Synergy, beraten seit 20 Jahren äh, Unternehmen in der Markenartikelindustrie und in der klassischen Industrie, im Aufbau von CRM-Systemen und auch in der Optimierung von Vertriebs- und Marketing. Organisationen. Ich selbst bin seit 30 Jahren im Bereich der Marke tätig und äh, ich habe mir gedacht, das ist ja auch fast wie ein Geburtstag. 30 Jahre CRM gibt es eben auch in der Marke und das macht ja Sinn, mal zu schauen und äh, zu gucken, wie intensiv wird das eingesetzt und was gibt es da eigentlich für Trends, beziehungsweise wir alle äh, hören immer wieder die Digitalisierung ist die Frage, wo weht da ein frischer Wind? Gibt es da neue Impulse und Trends? Das Thema ähm, Befragung, Studien und Publikationen ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Was Sie dort sehen, das sind einige Publikationen und Studien aus den vergangenen Jahren. Äh, da sind auch ein paar Veröffentlichungen, die dann in der Lebensmittelzeitung im Wesentlichen ähm, gemacht wurden. So auch die Ergebnisse der Studie, die ich Ihnen heute hier äh, vorstelle. Und wichtig ist mir noch äh, zu sagen, dass wir unabhängig von diesen Studien auch regelmäßig Expertenforen machen. Also wir sorgen dafür, dass sich unsere Kunden austauschen und zu verschiedenen Themen bringen wir die zusammen. Ja und das ist letztendlich kein Beiwerk, äh, was wir da machen, sondern das soll unseren Kunden zum Erfolg helfen, denn nur eine CRM-Lösung zu implementieren, das ist uns dann doch zu wenig. So, jetzt kommen wir zur, zur Studie. Was sind eigentlich die Fragestellungen? Das sehen Sie dort so ein bisschen auf diesen vier, vier Punkten reduziert. So was, was für mich das Wesentliche war, mal herauszufinden und auch zu erkennen, was wird denn jetzt eigentlich an Funktionalität gebraucht, was wird eingesetzt und vor allen Dingen, wo wird ausgebaut. Und dazu haben wir Markenartikelunternehmen angesprochen und wir haben die gezielt ausgewählt. Das sind also teilweise Kunden von uns, aber auch Unternehmen, die wir kennen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Das waren ergänzend auch Einzelgespräche mit Unternehmen, die ich geführt habe. Und insgesamt 21 Unternehmen haben einen Fragebogen ausgefüllt. Also wir haben hier eine quantitative Auswertung gemacht. Und ja, was mich total begeistert hat, ist, es sind ähm, viele, viele Unternehmen und unterschiedliche Warengruppen mit dabei. Also von alkoholfreie Getränke, Afg, über Bier und Sekt, Tee, das haben wir noch, DIY-Lieferanten bis hin zur Zigarette. Wir haben Kosmetika, wir haben Petfood, wir haben Textil und Elektronik, ja. Süßware, Mopro ist natürlich auch dabei, Milch bis hin zu Pizza und OTC, Over the Counter, ähm, haben wir befragt oder haben teilgenommen. Und was diesmal auch mit dabei war, eine interessante Entwicklung, auch die Naturkost und ja, das Thema langfristige Konsumgüter, also im Bereich Wohnen. Da möchte ich noch erwähnen, wir haben äh, sehr stark ausgeprägt Mittelstand, auch in, in, in unserer Studie. Ähm, Sie sehen hier 67 Prozent, ähm, das war so äh, mal, der größte äh, Teilnehmerkreis. Wir haben auch ganz große Konzerne, die weltweit tätig sind, die sind eher in der Minderheit gewesen und ich würde das mal abrunden und sagen, also Mittelstand, klassischer Mittelstand. Und den äh, meisten Unternehmen, äh, ja, die haben ein Merkmal, die nutzen das Thema CRM schon sehr, sehr lange. Äh, CRM in der Marke ist ja ein sogenanntes, ich nenne es mal altes Thema. Und dementsprechend haben wir auch viele Teilnehmer, die das System oder die Systeme schon seit äh, mehreren, seit über fünf Jahren äh, nutzen. Also es sind auch Oldies mit dabei, die das teilweise schon seit 25 Jahren tun. So, jetzt hin zu den Ergebnissen. Ja, das sind sie im Wesentlichen. Wir haben mal unabhängig ob Key Account Management, Außendienst, Innendienst hier gefragt, was sind denn eigentlich die Zukunftsthemen? Die Angaben hier sind in Prozent und der rote Rahmen schränkt das noch mal so ein bisschen ein. Ich habe da mal so die Grenze bei 60 Prozent gesetzt. Und, oh Wunder, das, was uns alle beschäftigt, ist das ganze Thema der Analysen und Dashboards, beziehungsweise auch der Analyse-Werkzeuge, eine vernünftige Planung hinzubekommen, eine vernünftige Vertriebssteuerung. Das sind nach wie vor noch ganz, ganz wichtige Hebel, aber was ich auch immer stärker sehe und was sich auch zeigt in den Ergebnissen ist, dass so Dinge wie künstliche Assistenten immer wichtiger werden. Was ist ein künstlicher Assistent? Wir machen heute Besuchsplanung, wir machen Auswertungen, wir gucken uns an, welchen Kunden wir besuchen. Aus diesem Bereich der klassischen Außendienststeuerung, was den, was unsere Kunden sehr viel helfen würde, das sind eben künstliche Assistenten, die Vorschläge unterbreiten beispielsweise. Und das ist ein Thema, das ist im Außendienst, ist das genauso zu finden wie im Marketing oder im Key Account Management, sodass man sich seine Arbeit etwas ähm, vereinfachen kann. Ähm, es sind Themen wie Ideenmanagement oder Anbindung externer Portale, wo investiert wird beziehungsweise was auf der Wishlist steht. Wir betrachten jetzt mal die verschiedenen Bereiche im Vergleich. Wie reif ist das Thema CRM bei denen, beziehungsweise was ist für die Zukunft gefordert? Und ganz links im Außendienst. Außendienst ist immer die Lokomotive im CRM gewesen. Überrascht es nicht. Reifegrad ist sehr hoch. Es werden also schon sehr, sehr viele Möglichkeiten vom CRM genutzt. Es besteht immer noch Bedarf an Ausbauthemen, Stichwort Regalerkennung und solche Themen, aber es ist doch relativ ähm, im Vergleich zu dem, was eingesetzt wird, gering. Ja. Äh, Innendiensten, Key Account Management, da ziehe ich mal eine Linie, die sind fast identisch von den, von den Ergebnissen, von den Werten. Da erkennt man, CRM wird eingesetzt, es wird auch genutzt, hoffentlich mit Effekten, aber es besteht eben auch ein großer Ausbaubedarf. Ganz deutlich zeigt sich das im Marketing und wenn wir da Marketing mal mit dem Außendienst äh, vergleichen, das ist genau im umgekehrten Verhältnis. Das Marketing nutzt die Möglichkeiten eines CRM in der Form in der Marke noch nicht so sehr. Dort besteht der größte Ausbaubedarf und das sind äh, insbesondere Consumer-Themen, Abbildung von Konsumenten und Bearbeitung. Die Unternehmen wachen da im Moment so ein bisschen auf, aber da gibt es noch sehr, sehr viel ähm, Arbeit im Bereich Key Account Management, aber auch Private Label ähm, ist so mein Eindruck. Da gibt es mehr Bewegung und es werden auch zunehmend die Anforderungen formuliert, sodass es da eigentlich auch dringend überfällig ist, dass man dort die modernen Möglichkeiten eines CRM nutzt. So, das war jetzt ein Ausschnitt, denn ähm, es gibt natürlich viel, viel mehr Details, die in dem Zahlenmaterial stecken. Und äh, darüber würde ich natürlich auch gerne mit Ihnen sprechen. Wir können uns da gerne austauschen. Ein Anruf genügt und ich bin kurzfristig bei Ihnen und wir können in dieses Thema einsteigen. Ja, ich möchte mit diesem Bild schließen. Ich weiß nicht, ob unter den Zuschauern jemand ist, der das noch mitbekommen hat, diese Form des Handels. Ich glaube eher nicht. Man kann sagen, dass sich in der Zeit wirklich viel, viel, viel geändert hat. Aber wenn ich mal abseits dieser vielen, vielen Zahlen und dieser Trends mal schaue, was ist geblieben und dann... Ja, ist es für mich letztendlich, dass der Verkauf und die Kundenbindung Voraussetzungen für den Geschäftserfolg sind. Und ich denke, das sehen wir auch gerade in der heutigen Zeit. Und für den Erfolg und für mehr Erfolg bei der Kundenbindung zu arbeiten, das ist unser Thema. Daran arbeiten wir und das tun wir auch gerne mit Ihnen. Herzlichen Dank.